Was bisher geschah? Horrorgames oh, okay, so gehe ich gar nicht zu mir so. Ich ne. Ich hab halt überhaupt keine Ahnung, was hier abgeht. Was passiert hier? Ich bin mega confused. Ein Schlüssel? Oh, für das Schloss da hinten. Die Frage ist bloß, ob ich da reingehen will. Der Gang sagt schon, da sind. Jesus. <lacht> das wie so, so mache ich das? Leute, please help. Servus. Wer sind Sie? Hallo. Guten Tag. Und willkommen. Ich meine, normale in einer Leute. Schatzkammer. Ich bin der Kurator. Der Kurator der Geschichten. Geschichten über Liebe und Hass, Gier und Schönheit, Leben und Tod. Geschichten wie diese. Ich bin hier, um Ihre Geschichte aufzuschreiben. Aha. Denn diese Erzählung ist noch nicht abgeschlossen. Sie bestimmen, wie sie ausgeht. Und ihre Entscheidungen bestimmen auch, wie das Leben all derer verläuft, die ihren Weg kreuzen. Oder ob es. endet. Wir alle fällen Entscheidungen nach unserem eigenen moralischen Kompass. Und müssen dann mit ihnen leben oder durch sie sterben. Alles Aber klar. Sie den Tod nicht. Er ist schließlich unvermeidlich. Es ist der Preis für das Privileg des Lebens. Und wir zahlen ihn irgendwann. Alle. Wie im echten ich Leben bin so hat alles confused. Konsequenzen. Ihre Entscheidungen beeinflussen immer auch andere. Es gibt Bilder in dieser Welt, die Ihnen etwas zeigen. Zukunftsversionen. Können Sie sie finden und studieren, treffen Sie danach womöglich bessere Entscheidungen. Aha. Oder sollte ich sagen, Entscheidungen mit den Auswirkungen, die Sie wünschen. Das ist gut. Das war's im Moment. Wir ja, Wir sehen ja, auch uns bald schon wieder und haben dann Gelegenheit, Ihre... Aktionen sorgfältig zu analysieren ohne mhm. das hinterlassene Chaos. Das war jetzt mal so ein Moment, der eigentlich ganz in Ordnung war. Das sieht doch gut aus. Duke of Milan. Der Herzog von Mailand. Brad, Alex Bruder unschuldig und geistreich. Alex motiviert und sicher. Brads Bruder und Julias Freund. Oder Julia, keine Ahnung. Oh lol, wollen die tauchen gehen? Also, hör mal. Ich war noch nie da unten. Unten? Im Wasser? Die wollen tauchen, tauchen gehen. Kannst du mir zeigen, wie es geht? Ich meine, du bist echt hier ohne eine einzige Tauchstunde? Äh, Irgendwie, ja. <lacht> Hallo? Kann ich das... Hallo, ich will das auswählen. Ähm... Was Was bitte? Allein ist sowas echt peinlich. Peinlich ist, dass du einfach so herkommst und ich soll deine Hand halten. Hey, Vorsicht. Die Tauchkamera war wahnsinnig Mädchen. teuer. sei cool. Was? Julia und Conrad sind... Tja, also... Alle beide stinkreich. Und? Reg halt dich nicht über Kleinscheiß auf, Mann. Bleib cool. Lass mich nicht bereuen, dass ich dich mitnehme. Ey, du weißt doch, dass ich... ...mit neuen Leuten nicht gut kann. Ja, ja. Halt die Klappe. <lacht> Sei doch mal locker. Ach, komm schon. Sag auf dieser Reise einfach zu allem Ja. Halt. Glaub <lacht> ja, ich will, dass du dich amüsierst. Okay. Aber was, wenn jemand auf blöde Gedanken kommt? Dass ich nackt rumrennen soll. Metaphorisch gesagt. Sei einfach cool. Okay, Amigo. Die Kavallerie ist da. Cool. Sorry, ich habe Stress. Wer hätte gedacht, dass ein Medizinstudium so schwer ist? Überraschung. Und Mann, diese Fernkiste mit Julia ist echt hart. Alles klar. Muss hart sein. Kein Problem, Mann. Hä? Hm? <lacht> Bingo. Wie gerufen. Was? Hm? Conrad meint, wir haben zu wenig Bier. Ah, dann werde ich die hier wohl mal besser verstecken. Ja. Yeah. Hey. Äh, ich bräuchte mal deine Meinung. Klar, zu was? Äh, es gibt ja eine Sache und ich versuche mich zu entscheiden. Dein Medizinstudium? Nee, aber eine von diesen wichtigen Entscheidungen, weißt du? Und ich weiß nicht, was richtig ist. Hallo, ich will. wo ist meine Maus? Wo ist mein Mauszeiger? Ich sehe mein... Hey. Moment. Ich konnte nichts auswählen. Julia begeistert Conrad. Conrad, Schwester Alex, Freundin. Conrad, toll kühn, entspannt. Julius Bruder. Conny, das ist Alex. Conny. Hey, wie geht's? Conrad. Conrad, Und nicht Conrad. Jules. Ein Ladykiller. Freut mich, Conrad. Das ist Brad, mein kleiner Bruder. Hey. Bradley! Ich glaube, ich kenn dich schon, hab viel von dir gehört. Äh, ja. Gleichfalls. Der. Äh, Gleichheit? Okay. <lacht> Der ist hey. richtig auf überfordert. Klar. Ey, Digga, ich möchte. Ja, cool. Na, äh, cool. Äh, super. Ich liebe Bier. <lacht> <lacht> okay, das ist ein bisschen verwagt. Mit dem. Versucht er gerade die Flasche aufzumachen? Bist du schon mal getaucht? Nee. Ähm, eigentlich nicht. Habe ich noch nie gemacht. Wasserjungfrau. Cool. Cool. auch ganz Okay, let's go. <lacht> er kommt da jetzt. Wo ist überhaupt der Kapitän von diesem Kam Was war das für die Kameraperspektive? Fliss ungeduldig mutig. Kapitän der Duke of Milan. Also mit der Kameraperspektive. Hm. Äh Wieso sind die alle so confused? Kennen die den nicht oder was? Das alles raus. Oh, ja. Man hätte da, glaube ich, eben bei dem Bier auch auswählen können. Ja, <lacht> Nein, wegen? ich werde Seetank. Ja. Hätte ich vielleicht machen sollen. Oh, tauchen wir nach dem Wrack von dem ein Militärschiff so. von eben? Ja, Was gucken die da? Und staunen. Oh, lol, ein Flugzeug. Fliss ist ein Flugzeug, Ach ja? Ja, aus dem Zweiten Weltkrieg. Lass uns tauchen. Ja, das äh, gehört wahrscheinlich auch zu dem Boden. Eigentlich Booten. sollte ich das ja der Hafenbehörde melden. Als unregistriertes Wrack? Tja, eigentlich. Wollt ihr euch nicht an die Vorschriften halten? Nein, wieder nicht. Vorschriften? Sind wir im Kindergarten? Ich muss darauf hinweisen. <lacht> wir sehen uns doch bloß um. Kriegt doch keiner mit. Gut, aber beeilt euch. Die ist richtig abgefuckt, dass wir das machen. In ein paar Minuten solltet ihr runter können. Hier runter, denke ich mal. Okay, die Steuerung beim Laufen ja. ist ein bisschen komisch. Was geht? Ist klar? Sorry, das Bierchen war dann doch zu viel. <lacht> <lacht> hey, gehört alles zum Abenteuer. Tut mir leid, dass ich alles versaut habe. Keine Panik. Das ist alles nicht so schlimm. Ruhe dich aus. Komm einfach nach. Ja, nochmal. Ist noch nie getaucht, soll nachkommen. Was gibt's hier? Oh, ein Schrank. Nee, ich kann Schränke öffnen. Okay. Ich glaube, Julia hat echt alles eingepackt. Parfüm. Man kann den Preis echt riechen. Road of Aber Innocence. Nice. Ist hier noch irgendwas? Sieht nicht danach aus, ne? Hier? Oh, ja, da ist eine Tür. Die ist aber abgeschlossen. Hier ist auch noch eine Tür. Die kann ich auch nicht öffnen. Das hier kann ich auch alles nicht aufmachen. Oh, doch, das Bild kann ich angucken. Was haben wir denn hier? Oh, stimmt. Bilder. Vorahnung freigeschaltet. Vorahnung ansehen. Was war denn das? Jo, er liegt da. Okay. Das war irgendwie weird. Ich weiß nämlich nicht, was ich damit jetzt anfangen soll. Aber wir haben unsere erste Vorahnung freigeschaltet. Qualified Diving Instructor. Achso, ist einfach nur... Sieht nicht koscher aus. Ah, er denkt, es ist gefakt. Tauch, tauchlehrerin tauch, Karte hey, hey. Oder wie man immer hey, auch Süßer. das nennt. Er denkt also, es ist gefällt. Hm. Kann ich helfen? Brauchst du Hilfe? Hab noch nie mit Kreislaufgerät getaucht. Sieht alles okay aus. Aber du solltest dich vielleicht auch ein bisschen mit den Dingern auskennen. Mal ehrlich, ich bin gerade nicht so happy mit El Capitan. Ich bin mir ziemlich sicher, dass Ihre Tauchlizenz eine Fälschung ist. Das Siegel geht schon fast so ab. Mhm. Außerdem ist das Ding mit verdächtig vielen Tippfehlern übersät. Erklärt Ihr komisches Verhalten? Was Sie wohl noch verbirgt? Genau. Immerhin haben wir ein Druckmittel, wenn sie mal wieder mit diesen Vorschriften daherkommt. Die Anwälte meines Vaters würden das lieben. Ähm, was muss ich machen? Oh, was ist das? Fernglas, nice. Der, ja, das ist mega komisch. Oder, hä? Äh, da ist irgendeine Boje unten. Da ist eine Lücke am Heck. Sieh mal. Oh, lol. Das ist halt... Eigentlich noch sieht noch ganz gut aus. Irgendein alter Bomber oder so, keine Ahnung. Aber ich glaube, das wäre auch mega interessant, so nach Wracks tauchen zu gehen. Also im Real Life jetzt. Hi. Die Regeln hier <lacht> ja, draußen gibt's nicht ohne Grund. Hey, Jungs, Ihr solltet das respektieren. Ich war schon in ein paar Wracks. Ich bin kein Profi, aber naja, erfahren. Wenn das hier ich spreche dann erst dann mal nicht auf die gefälschten ist, Papiere an. solltest du wissen, dass man bestimmte Protokolle einhält. An euch alle, das hier könnte auch ein Kriegsgrab sein. Störung wäre illegal und unmoralisch. Wie viel Geld brauchst du, damit du uns endlich in Ruhe lässt? Du, ich, hier geht's nicht um Geld. Weißt du was? Ich kann euch nicht aufhalten, aber halt dich da unten an die Regeln und mach nichts, was mich später den Arsch kostet. Deine Lizenz kostet dich schon einiges. Wie habe ich jetzt denn? Kennst du dich damit aus? Äh, nee. Nicht wirklich. Äh, lass das mal besser in Ruhe. Kann ich's wieder anmachen, bitte? Das war keine gute Idee, glaube ich. Scheiße das äh, könnte einiges ändern. Lass mich das bitte wieder anmachen. Ich gehe da jetzt noch mal hin. Ich möchte das bitte anmachen. Das war für Wetter und so. Okay, also, Das war glaube ich keine gute Idee. Kreislaufgerät. Viel cooler als normale Atemgeräte. Das Ding nimmt all das CO2, das du sonst ins Wasser bläst und bereitet es wieder auf und verringert beim Auftauchen die Dekompressionszeit. Echt klasse. Okay. Alles klar. O2-Check fertig? Wow, wow, wow, immer mit der Ruhe. Check erstmal dein O2. Danke für deine Hilfe. Okay, ihr Clownfische. Ich guck mal, was Fliss gerade so treibt. Benimm dich, Conny. Was nehmen wir? Was ist das? Kamera und was? Ich nehme einfach mal das. Was ist das? Ab den das hab den Bangstick. Das habe ich schon gehört. Aha. Also gut, schon mal Gehen benutzt? Ja. Ab Gegen den Haie? Haie? Nö. Let's go. Wie schnell haben wir die, die Masken eigentlich gerade aufgesetzt? Hoppla. Alles gut? Mehr oder Bis jetzt schon? Oh nö. Ziemlich unbeschädigt. Das ist ein sensationeller Fund. Suchen wir nach einem Weg ins Innere. Oh Gott, das. Äh, hm. Mal gucken. Weißt du was? Ich sorge lieber dafür, dass die Duke of Milan nicht auseinanderfällt. Ei ei. Wie sollte das jetzt ausgestellt? Bitte mach's wieder an. Dankeschön. Wetter ist gut. Ja, im Moment schon. Bis 20 Uhr, aber wie spät haben wir dann? Oh, den gefälschten Ausweis. <lacht> Wurde vorher schon gesehen, das Gerät. Hey, alles senkrecht? Äh. Du überwachst die Taucher und ich sehe nach dem Boot. Kein Prop-Up. Das ist mein Ernst. Das ist jetzt echt kein Spiel mehr, Conrad. Mach's ordentlich oder lass es. Ja, klar. Richtig toxic ja. auf einmal. Was ist hier? Der, der Bildschirm für die Kamera? Beziehungsweise die Bilder von der Kamera? Wow, das ist kein normales Wrack. Hoffentlich kriege ich deswegen keinen Ärger. Du kriegst nur Ärger, wenn die Leute rausfinden, dass das Ding gefälscht ist. Beziehungsweise die Leute, die damit zu tun haben. Alle auf dem Schiff haben damit der schon zu tun. Funke ich jetzt die Taucher? An? Ah, ja. Auch nö, oder? Das Wetter sieht aber nicht gerade gut aus. Und ich erreiche die Taucher nicht. Nicht äh, besonders vorteilhaft. I guess. Kann ich mit dem nochmal reden? Ja. Hi, Captain. Was macht die See? Kein Stress. Und der Himmel? Nicht so blau wie du. Oh. Treffer versenkt. Aha. Okay, was hat mir das jetzt gebracht? Kann ich irgendwie irgend noch was machen? Was kann ich jetzt noch nochmal. Digga, ja, diese Kamera. Also, die Steuerung ist echt ein bisschen weird. Okay, ich soll anscheinend nochmal hier nach dem Wetter gucken. Und ich denke mal, es wird nicht gut sein. Da kommt ein. Boot. Oh nö, oder? Was wollen Sie? Äh das ist nicht Ein die Boot der Küstenwache. Wir gehen nicht in den Knast. Was machen wir jetzt? Äh das ist komisch. Sei einfach still und sag nichts dummes, okay? Das ist nicht gut. allem gerade bei dieser Vorhandlung mit der wo der eine Schießen wollte oder so. Nicht so nah ran, Leute, wir haben Taucher im Wasser. Was haben die vor? Hey, das Boot ist kaputt, siehst du? Unser Boot! Das regeln wir schon, Mann, ist kein Problem. Was meinst du, würden äh, zehn Mäuse reichen? Mein Fehler. Wie, weit kann, wie weit kann er Geld werfen, Alter? Oh, Mist, meinst du doch er 30? Krieg ich noch hin. Okay, Jungs, ihr könnt echt gut falschen. Schon gut. Hier. Nehmt einfach den ganzen Pott. Das war keine gute Idee. Oh Gott. Okay. Ich würde sagen, das war's für heute. Und wir sehen uns dann. Im nächsten Part, wo wir im Wrack wahrscheinlich rumtauchen werden und noch einiges weiteres passieren wird. Äh, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Falls ja, lasst es mich gerne mit einem Like wissen, wenn ihr nichts mehr verpassen wollt. Lasst auch gerne ein Abo da. Schaut auf Instagram und Twitter vorbei. Ich freue mich schon auf die nächsten Parts von dem Game. Das wird witzig und bis dahin. Ciao, ciao.